Bevor das Video losgeht, grüße ich noch Emmy, der hat mir ein Skyward geschenkt und Jauch ist da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. <lacht> hey, Mann, ich hab vor Angst und Junge. <lacht> Junge, nein. Hey <lacht> Leute. Okay, los, los, los. Junge, der. Nein, nein. Pottet, ja, potted. Äh, wie viel Schaden habt schon? Achtet auf euer Herz, ne? Auf eure Herzen. Achte auf deine Herzen. Alle, alle. Alle auf Herzen achten. Immer schön Gapel essen. Einfach Gapel immer. Die ganze Zeit Gappels. Nee. Ey, haut mal rauf, Leute. Junge, wie viel Schaden macht der? Der macht so viel Schaden und man macht kaum Schaden. Wo ist die Sau? Komm her. Hey, der, leckt der Boss? Der sieht so aus, als ob der lecken würde. So, so Man kann den... Nicht man kann ihn nicht so richtig schlagen. Was ist das hier für ein Ding in der Luft? Boah, tschü. Hier, hier, hier, rauf, rauf, rauf, rauf. Ey, der hat, so, der hat noch so viel Leben. Der hat so viel Leben, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, was macht ihr? Rauf, Ragen, immer rauf, Ragen und so. Leute, das geht nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. oh mein Gott! <lacht> Wie viel Schaden. Yo, was ist das für ein Kollege in der Luft? Yo, der haut mir richtig die Banane weg. Nee. Wo oh, ist der Kollege? Ich weiß es nicht, das sieht man nicht. Man sieht nur den Top-Damager. Herzen, Herzen, immer geppeln. Ey, das dauert fünf Jahre, dieser Kampf. Ich, und ich schwitze auf mein Leben, ne? Nee. Wir dürfen halt, äh, wir, keiner darf sterben, ne? Keiner darf von... Können die nicht. Ey, ja, wir, wir können aber an den Rand gehen. Wir können an den Rand gehen und dann umporten. Und Not. Ja, wir können notfalls uns hier ausloggen in der Arena. Also, wir haben Zeit. Junge, der hat aura Er hat aura Lass den mal reporten, bitte. <lacht> Achtet auf die Herzen, ne? Weil 10 Herzen sind nicht so viel. Oh mein Gott. Rauf da, rauf da, Leute. Jungs. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh, oh. oh mein Gott, der macht ja so viel. Los jetzt! Oh mein Gott! Der macht so viel. Nee. Oh mein Gott, der macht so viel Schaden. Leute, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin tot, ich bin tot nun! das, du! The... No, no, no, no. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist so viel Schaden. Hey, ihr könnt... Könnt ihr da jetzt noch hinlaufen oder nicht? Nee, siehst <lacht> <Ey. lacht>